Guten Tag, Sie suchen verzweifelt nach einer geeigneten Eigentumswohnung für Ihre Altersvorsorge? In Hannover lebten 2016 532.163 Menschen. Es dürfte nach fünf Jahren, also jetzt, deutlich mehr sein. Die Wohnungsknappheit ist spürbar. Über 100 Personen bewerben sich auf nur eine Wohnung. Meist mit vielen Kompromissen und nicht altersgerecht. Hannovers Immobilienmarkt scheint für passende Eigenheime wie leergefegt zu sein. Dies führt zu Quadratmeterpreise bis zu 8.384,26 Euro. Wohnen am Park bietet sicheres und selbstständiges Wohnen bis ins hohe Alter, barrierefreie und sehr umfangreiche Infrastruktur, Erholung dank Park und zahlreichen Naturschutzgebieten wie Sie hier im Hintergrund erkennen können, äh, Flussleine und mit sehr vielen äh, Seelandschaften drumherum befinden Wir befinden uns hier in sehr schönen Bereich, wo ganz viele Natur- und äh, Tiere, Bäume, äh, teilweise 300 Jahre alte Bäume finden sich hier. Sie können ein Teil der Geschichte werden. Wir bauen nämlich für Sie sieben hochwertige Eigentumswohnungen. Sie sind barrierefrei und besonders geeignet für das äh, hohe Alter. Da können Sie getrost äh, lange leben und wir wollen Sie einladen, einfach sich zu bewerben für eine unserer Eigentumswohnungen. Sie können über unsere Internetadresse kiba.de weitere Informationen erhalten. Sie können sich persönlich melden. Wir freuen uns auf Sie. Seien Sie ein Teil der Geschichte. Vielen Dank.